Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Kid Icarus. Der User Florian hat mich darauf hingewiesen, ich soll es gehen, doch mal zocken und ich dachte, was, das habe ich noch nicht gespielt und tatsächlich als Let's Play habe ich es noch gar nicht aufgenommen. Das wird sofort nachgeholt. Doch bevor wir loslegen, ziehen wir uns mal kurz die Werbung rein, die es damals dazu gab. Oh, hi. イランお風呂よ。はい、イラン。寝るわよ。ここに<笑> Ja, das war die Werbung zu kritikerus ähm, Ich finde das immer ganz lustig, diese alten Videospielwerbungen ähm, anzusehen, wenn ich, denn, wenn ich denn eine finde. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Gut, hüpfen wir mal rein. Ich kenne die Criticarus schon, also ich spiele das nicht zum ersten Mal. Auch wenn es vielleicht so aussieht, weil ich schlecht bin. Ähm, ich habe das tatsächlich recht häufig, aber nicht zu häufig, ähm, 3DS gezockt. Da gab es nämlich eine 3D-Variante davon, so ein 3D-Remake, also das Original-Gameplay nur irgendwie 3D-Aufbereitet. sah ganz hübsch aus damals, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe es nicht weit gebracht. Ich habe da sicher 10 Spielstunden versenkt, aber sonderlich weit nicht gekommen. Ähm... Lehrerraum, super. Ah ja, gut, gehen wir weiter. Dass man aus dem Bildschirm so auf der Seite rausgehen kann, äh, das vergesse ich mal gern. Äh, ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht zu oft, dass ich vergesse, dass ich auch auf die Seite rausgehen kann. So, ich werde versuchen mal ein bisschen schneller durchzugehen. Ich habe nicht so die Erfahrung, Kritikeros ist ein bisschen leichter, wenn man durchrascht an manchen Stellen zu müssen. Ah, ja. So da gut diese Fliegerdinge mag ich ja so gar nicht so da weggekillt und die Harfe habe ich jetzt ich habe keinen Plan mehr wofür die gut war ob die nur Punkte bringt oder kein Plan mehr ah, was liegt denn da einsammeln ah. Ah, ja genau man darf nicht abstürzen wenn man aus dem Bildschirm raushüpft dann ist man tot Find ich bin bl nicht blöd. blöd, aber ich, ich kann mich erinnern, das war auch ein 3DS-Remix schon so. Ja, kitikarus gab es ja nicht nur das Remake am 3DS, also das 3D-Classic-Remix, -Klass sondern es gab ja auch ein richtiges Kid Und war unter anderem einer der besten 3DS-Games ist, wenn man auf solche Games steht. Also das Kid das nicht das Remix, sondern der Nachfolger, darf man das so sagen, der war am 3DS richtig fahren, eine Ballerwager, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals nicht die Finger verknotet dabei, und ähm, es war, wenn ich mich auch er richtig erinnere, jetzt das erste oder eines der wenigen und ersten 3DS Games, die ähm, das Zirkelpad unterstützt haben, denn der 3DS hatte ja ursprünglich, ähm, keine zwei ah, Steuerkreuze, sondern 1 Und da es dann so ein das ähm, ja, so Erweiterung für den 3DS damals, die ich nicht hatte, sondern ich habe hatte dann erst die Möglichkeit, das zu machen, als der New 3DS rausgekommen ist, nicht mir, als der 3DS-Freund natürlich sofort geholt hat. Und da habe ich das Spiel dann nachgeholt mit dem New 3DS. Also war ein innovatives Gegen der Nachfolger. Hat mir gedauert. Weiß nicht wie es. Kennt ihr den Nachfolger? Kennt ihr mal in die Kommentare schreiben? War super. Ähm, ich hoffe, dass mal, dass das für Switch auch mal wieder einer kommt. Wobei mir dieses Genre, dieses reine Durchballern nur durchbrechen und eigentlich gar nicht so liegt. Ah gesteckt. Ach ja, die okay, kommen stirbt einfach umstirbt nicht einfach kann der nicht kann ich den gar nicht töten oder was? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach geht's weg hier blöden Dinger hier. Weg weg weg weg weg weg. weg. Okay. Ja es ist es ist ein schweres Spiel. Es ist es ist kein leichtes Game. Ich spiele jetzt glaube ich mal ohne Safe Games. Es ist kein leichtes Spiel. Es gab da irgendwie wohl dann eine Continue-Funktion. Das steht hier mit Passwort-Pack hier auf dem Cover, das ich hier gefunden habe. Es ist auch eines der wenigen Spiele, wo ich noch das Original-Cover habe. Also ich habe das Modul wirklich und ich habe auch sogar noch das Cover. Ich glaube, ich habe sogar noch die Anleitung. Ich Gab es eines der wenigen ähm, NS-Module, die ich tatsächlich komplett habe? Keine Ahnung, was das wert ist, aber ein bisschen was wird mittlerweile schon wert sein. Gehe ich denke, ich immer rein, wenn nichts drinnen ist, ich blödkopf. So, so, ich werde jetzt richtig noch hart sterben, hier sehe ich, aber mal schauen, wie weit ich komme. Ich, ich mache mal mit Zwischenspeichern. Ich speichere mich mal hier ab, kurz zwischen. Ähm, ja, das Format hier auf meinem Kanal jedes NES Game mindestens 10 Minuten. Ähm, ja, wenn ein Game gut ist, spiele ich es auch gerne mal länger. Oder wenn, wenn ich Zeit habe oder Bock habe, whatever. Also mindestens 10 Minuten. Egal wie Grotten schlecht das Spiel ist. Ich habe auch Monopoly am NES 10 Minuten gespielt. Und ja, das war wirklich kein Spaß. Also da gibt es da so ein paar Games. Das sind 10 Minuten richtig lange Zeit, richtig lang. Ah, das ist. Ah, das ist. Ich habe hier Zeit und alle Gegner sind instant tot. Und das muss ich natürlich nutzen, um hier gescheit voranzukommen. Gut, ich glaube, ich denke, ich habe das ganz gut genutzt, aber so weit bin ich dann auch wieder nicht gekommen. Ich bin jetzt dann wieder hier gelangt. Gut, ja, okay. Ich hier weg, Hüpf ich mal darauf. Ähm, bin hier weg. Einmal noch. Komm. Den habe ich hier weggemacht. Aber wie, wieso? Okay, links. Ähm, nein. Nein. Ach, Dreck, Dreck, Dreck, Dreck, Dreck, Dreck. Du dribbeln, deutschen, du kann dribbeln. Ah! Da ist noch das Getränk, das Getränk, das Getränk, der Lebenssaft, der mir Kraft verschafft. So, das reimt sich auch nur so ein Mittel. Ähm, hier kann ich äh, irgendwas auswählen und kriegt so viel schmonzes Ja, ein Herz. Jede Menge Herzen, aber die Herzen sind wichtig. Man kann sich nämlich für Herzen was kaufen. Also es ist nicht ganz unnötig hier, irgendwas einzusammeln. Aber ich bin mir sicher, ich hatte es ja damals nicht. Ich habe es mir erst nachdrücklich geholt am Flohmarkt. Ich hatte es damals leider nicht zu Ende der Zeit. Aber ich bin, mir sicher, uh, wow, wow, wow, wow. ich bin mir sicher, es war damals ein super Game. Also, der Sprung ist ein bisschen hackig. Aber wenn ihr es damals hattet, sagt mir mal, ob ihr es gefeiert habt oder ob es euch auch zu so hart war. Kann ich den eigentlich Glas machen? Nein, ich kann nicht. Platt machen. Den kann ich mir wütend machen und dann kommen die da. Okay, ich sollte den nicht wütend machen. Ich sollte ihn nicht wütend machen, ich sollte ihn nicht wütend machen. Ich ihn nicht wütend machen. Ähm, weil ihn ein bisschen Energie verloren das ist natürlich blöd. Gut. Ich mach das. Nein! Im blödesten Moment. Habe ich den da nicht schätzt äh. Wieso tust du dich, du dummer Idiot? Okay. Nochmal von hier, nochmal von hier. Okay, er geht in Deckung und wenn er wegschaut. Wenn er schaut, leider nicht wegschaut. Ich hier durch. Was ist mit ihm los? Ah, da kommen jetzt schon welche von unten rausgehüpft. Er oh ja, ist ein richtig, richtig, richtig schwieriges Spiel. Also nichts für schwache Nerven. Oder nur für Leid ist. Au, oh, oh, oh. hätte mich fast weggebrezelt, das Ding hier. Gleich mal hier rein. Aha, ist jetzt schon komplett oder was? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber bis hierher habe ich sicher schon mal gespielt. Nein, ich habe sicherlich schon weiter gespielt. Ja, es wird kennlich. Ja, es ist alles nicht schon schwer genug. War es auch noch eine Eiswelt hier? Nachher. es kommt da wieder diese blöden Schlangen runter. Währenddessen kommt da schon wieder was runter, damit er nicht fahrt wird. nein Niemanden wird hier fahrt. Hier mal. Und speichern wir mal. Ich speichere mal. So weiter geht's. Ja, früher ging das Speichern natürlich nicht so easy. Ja, ja. An 3DS damals habe ich es noch ohne ohne Speichern gespielt. wo oh, ich gehe da wieder raus. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, aber es schaut mit, mit zu unkmütig aus. Uh, kann sein, dass ich hier war schlechte Entscheidungen treffe Ich war nie richtig gut in dem Game. Speedrun wird natürlich auch keiner. Wie gesagt, schnell durch ist hier oft die bessere Lösung, wie ich finde. Um voranzukommen. Aber vielleicht sollte man das auch nicht machen, damit man.. Ah, ich man. Vielleicht sollte man das schnell auch genau nicht machen, das kann sein. Ähm, wenn man so natürlich auch weniger Extra einsammelt. Da okay, hier gibt es zu kaufen. Die Feder wäre jetzt natürlich auch awesome, aber ich habe nicht zu so genug Punkte für die Feder. Ich glaube, die Feder kann man besser hüpfen. Dann mehr Leben habe ich auch nicht. Ich kann mir gar nichts kaufen. Ich kann einfach nur rausgehen und, und, und weinen. So, dann. Ja, und das ist jetzt natürlich dann hier der Haken. Das macht das geben natürlich noch mal schwerer, wenn man sich hier keine Hilfsmittel kaufen kann. So, dann gehen wir weiter hier da direkt drauf nein es gibt nicht weil ich wieder nicht haben mit Fehler wäre es vielleicht gegangen äh, extra leben holen ok mal abspeichern hier wieder wenn ich, mein, ich schaue da mal rein was gibt es denn da gibt es da was drinnen äh, weiß ich nicht schaut nicht so sexy aus hier drinnen okay, mal hier rauf man rutscht relativ weniger am eigentlich viel schlimmer sagen, könnte viel schlimmer sein. Ah ja, also es macht schon Spaß, Leute. Es macht schon Spaß. Ähm, sound ist okay, sage ich mal. Jetzt stellen mich vielleicht ein paar Leute, schimpfen, weil sie den sound so gut finden. Kritikeros kann sein, aber ich finde okay. Ich finde ihn jetzt nur okay. Passend. Uh. darauf und darauf vielleicht muss ich jetzt aber wieder mal kurz zwischenspeichern ah, jetzt kommen die wahnsinnigen schon wieder Uah. nein ah, wieso okay, nochmal aber gespeichert zum glück ah ich bin schon 13 minuten leute ich sag euch die zeit vergeht bei die zeit vergeht wie im flug flugperkitikarus Kann nicht über die Steuerung meckern. Die Steuerung hier ist nicht gut präzise. Also kein Meckern hier diesbezüglich. Luft nach oben ist natürlich immer, aber die Steuerung ist echt top. So. Du nicht einfach ein bisschen sterben gehen. Äh, die sterben. Bring mich vor allem nicht zum Sterben, Mann. Äh, okay, ich gehe darauf, Dann. Äh, fahre ich da rüber. Wie, Wieso bin ich jetzt abgestürzt? Angst! Nochmal, nochmal, nochmal, nochmal. Bisschen geht noch. Mal, noch, mal, noch, mal, noch mal. Das ist ein richtig gutes Spiel. Das kann man ruhig mehr zehn Minuten spielen. Ähm, könnte auch mal ein längeres machen. Da jemand Lust drauf hat mich beim fluchen zu sehen Mal schauen wie weit ich komme beim Livestream, mal schauen, vielleicht mache ich das wieder mal Livestream ist ja bei mir oft zeitlich ein bisschen schwierig Ach, obwohl ich das format total mag auch für retro games habe ich ja auch zelda Links Awakening ähm, größtenteils live gezockt genauso wie Zeller 2 bin ich noch nicht ganz fertig Z Zeller 1 habe ich schon durch oh, Mist sein Bruder geht einfach weg von mir geht einfach weg weg weg weg so. So, tschüss. Ja, ich bin nicht sehr fleißig beim Einsammeln, ich weiß. Wow, das war jetzt ein schöner Lauf. gleich mal hier kurz zwischenspeichern. Wow, was ist mit euch los? So, nice. Hm. Ah ja. Kann man mal werden in die Kommentare reinschreiben, was hat mit was mit diesen leeren Räumen auf sich hat? Oh. Ausgewichen und durch. Stage complete. Na, wer sagt's denn? Weiß nicht. Merkt man, dass ich schon mal gespielt habe? Keine Ahnung. Ich glaube, man könnte schlechter auch noch sein. Ich versuche das noch ein bisschen. Ich glaube, das war das letzte, dass ich geschafft habe. Ich glaube, viel weiter als das hier habe ich nie gebracht. Vor allem ohne funktion Weg mit den Schlangen. sind es Schlangen? Ich, ich, ich, sag, ich bin immer davon ausgegangen, dass es Schlangen sind, aber du nicht einfach dich verpissen hier so verpisse dich nicht verpiss dich verpiss dich verpiss dich man verpiss dich einfach nicht okay was gibt's da drinnen gibt's hier was finished nein ich habe abgespeichert junge gut letzter versuch letzter versuch ich bin schon auf 17 Minuten Klicker Ich möchte euch ja nicht zu lange ziehen. Ich weiß ja, eure spannend ist gering. Die Jugend von heute. Ich mache mir Spaß. Also gibt eigentlich auch Jüngere, die NES Blitzblitz schauen? Falls ja, dann meldet euch mal. Oder schauen das nur? Leute, die es auch miterlebt haben, oder zumindest in der Zeit mit spielen groß geworden sind. Fucks. So, nochmal da reinschauen. Und das war aber das nutzlose Ding da wieder. So, wahrscheinlich ist es nichts nutzlos. Wahrscheinlich versorgen ich die coole Scheiße. Ja, ja, ja. ja Scheiße gesagt. Ähm... <lacht> Ach, nein, wieso? Ich wollte eigentlich nicht mehr weiterspielen. Aber eigentlich... Ach, was soll's? Ich probier's noch mal, Leute. Ich probier's noch mal. Ich probier's noch mal. Das ist ein gutes Game Einmal geht's noch. Eins geht's noch. Leute, das, das zeichnet ein gutes Spiel aus, wenn man sich denkt. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Da ist es 3 Uhr in der Früh und ihr denkt, ja, verdammt, einmal geht's noch. Das kennt ihr doch sicher. So, da... gibt es jetzt auch wieder so solche Games für mich immer wieder. Gerade bei indie titel machen das ganz gut, dass sie diese ah, "Einmal geht's noch" ähm, wieder auspacken. Ähm, Death Sales zum Beispiel hat das bei mir ausgelöst. Da ich mir dann auch wieder gedacht: Einmal geht's noch. Wobei, wenn wir weiter weiterkommen bei Death Sales war so eine Runde auch schon mal eine halbe Stunde oder, da, oder wahrscheinlich noch viel länger wenn man gut ist. Habe jetzt noch nicht so viel gezockt. Death Sales war mein Weihnachtsgeschenk und habe ich schon jetzt ein bisschen gezockt. Ein bisschen bin ich schon zum Zocken gekommen. War ja erst Weihnachten. Ich nehme das hier auf. Äh, zwei Tage nach Silvester. Ob ich darf, selbst durchspielen werde, bezweifle ich ein bisschen. Aber es gefällt mir total gut. Also noch mal rauf, rauf, rauf, immer spielen. Ach, nein, so dumm. Wow. Dass das Bildschirm nicht mehr weiter runtergeht, ist echt, echt blöd, blöd. Ja, aber ich weiß, ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Wahrscheinlich hatten sie zu wenig Speicher dafür. Könnte ich mir vorstellen, um das umzusetzen. Aber ja, wie dem auch sei, das war ähm, Kidikarus an NES. Ich habe das Spiel extrem gefeiert. Danke für den Hinweis, dass ich das noch nicht gezockt habe, weil eigentlich mich mit dem Buchstaben K schon durch ist mir irgendwie durch die Finger gerutscht dieses Game. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Ja, wenn ihr noch mehr NES-Games sehen wollt, ich habe schon über 300 NES-Games gezockt, die könnt ihr euch alle schön brav in der Playlist reinziehen oder ihr abonniert, dann bekommt ihr ab und zu so einmal die Woche, manchmal auch öfters, ein neues NES-Game in euer Postfach. Und wenn ihr mir eine große Freude machen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar, da freut mich immer am allermeisten. Ein Daumen hoch ist natürlich auch nicht so ganz verkehrt. Das war's mit Kitikarus, Ciao Leute, bis bald.